Hallo zusammen, mein Name ist Kadi und ich arbeite im zweiten Lehrjahr als Assistentin Gesundheits- und Soziales. Heute zeige ich euch ein bisschen mehr von meinem Berufsalltag, Kommt ich doch gerade mit. Was zu meiner täglichen Arbeit gehört, ist die Unterstützung bei der Körperpflege. Hier zum Beispiel führe ich gerade ein Handbad durch, das empfinden die Bewohner meistens als sehr angenehm. Wir sind bis zu 35 Lernende und harmonieren sehr gut miteinander. Wir sind auch ein sehr familiärer Betrieb. AGS ist auch schulisch nicht so anspruchsvoll. Man wird von den Lehrern unterstützt und die Berufsschule ist auch sehr cool. Wir unterstützen unsere Bewohner bei der Alltagsgestaltung. Ich zum Beispiel mache gerne es Memory. Das unterstützt auch das Gedächtnistraining. Was mir persönlich im Zweiten gefällt, ist der Umgang mit Menschen, vor allem der Umgang mit Menschen mit Demenz. Da misse ich gerade den Blutdruck und den Puls, das gehört auch zu meiner alltäglichen Arbeit und ich dokumentiere den die Wert. Dieses Unser Team ist sehr offen, du wirst schnell aufgenommen und wir sind auch ein bisschen in Multikulti. Das war jetzt ein kleiner Einblick in meinen Berufsalltag. Hätte es dir gefallen, dann bewirb dich doch gerade heute noch als AGS im Seniorenzentrum Zwiede. Tschüss und bis bald!